Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Bugner. Letzte Folge Was haben wir die Diamanten tun. gefunden und die werden wir jetzt dann abbauen. Beziehungsweise auf Glück verzauern die Spitzhacke. Wir hoffen, mal dass eine... die Diamanten nehmen und sterben. Ja, wollen wir nachschauen, ob das Lackverzauern überhaupt existiert? Sie ergibt es. Ja, kannst es auf den normal gehen und mal verzauern. Schätz mal. Drei. Ja, machen wir die. Zwo. Nein, warte mal, guck, wir machen das nochmal one take, Alter. Nein, ich will schon nicht schneiden. Genau so ist es. Ich will Ich lasse es jetzt hey und drin, und, gell? Jetzt so. man? Hey und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Bugner. Letzte Folge haben wir die Diamanten gefunden und wir schauen mal, ob die jetzt noch da sind. <lacht> ja, was? <lacht> ja. 1, 2, 1, komm! Und wenn sie nicht da sind, was machen wir dann? <lacht> dann war das Team da. Sie sind noch da. So. <lacht> ja. Ja, verzaubern gehen wirst du jetzt, gell? Schauen wir nicht, oder? Ich mal ein paar Öfen auf, bitte, was schmeckst du da rein? Aber das können wir schon machen. Ja, warte, hier Öfen. Nur oh, Efficiency. Nice. Perfect. Perfect. Goldort gold, soll sich full aus an. Oh, das ist ein Kult-Iron. Also, da. No. ist schon wieder Nebel da. Wegen dem Shader. Ja, das wir nicht mehr. Oh. oh. <lacht> Und schon drin. Das wäre geil gewesen. Wo ist denn? Aber wir brauchen mal Dinge. Ding, Ja, das mach ich ja das geht, da ist nicht, nichts mit Lack, oder? Ja. No. Ja, dann verzaube ich, ähm, uh, um, ich sag's da? Ach, schau. Na. No. Ja, guck, ich aus der Iron. wurst hab genug. Das ich da, für Fire Aspect. da kriegen wir den Fire Aspect auf, das wär schon ziemlich geil. Nope, vielleicht aufs andere. Das ist geil. Ja, nimm das. Das nix. Muss ich da echt alle durchschauen oder Ist, steht da ja bei jedem das gleiche? Ist, steht bei guck, das vor, steht immer das gleiche. Da steht immer das gleiche, gell? Ja, verzauber die Spitzhacken. Ja, verzauber die Spitzhacken. Aber. Aber. Ja, aber Ding, auch ja. gar nicht. Mhm. Ey, guck, der Lack existiert nicht. Der da sandelt dann nur Zeit und nur Levels. Ja, hau auf, dann schmeißt du mehr, dann pass ab, wenn du meinst. Ja, ja, das ist dir die Lack überhaupt. Ja, normal okay. habe Ja, gleich hab ich keine Levels mehr, wenn wir so weitermachen. Ich hab keine Levels mehr, dann pass ab, das ist bestimmt dann. Ey, Lore, warum geht das nicht? Oder? Das Also ja. nein, warte, ja, hab ich ja. schon verzaubert. Hat oh. nur gerade noch so ausgeschaut. No. Ich pass jetzt ab. Ja, bau warte, das hilft dir nichts. Der kommt leider Bullshit da. <lacht> ich will jetzt eine Million von Spitzhacken, also. Ja, hau weg. Nice. Verzauert auch noch. War besser. Was machst du mit den 8 Tiers? Guck, ich wieder auf. Ich wollte mal Tierrüstung. Sind wieder auf Tierhöhe? Ah, Tier. du. Dias. Dias. Na, warte mal. <lacht> ja, vielleicht hast du gewusst. Ich mach mir jetzt gleich tier ger brust gell? Ja. Mach mal Ja, ich mach schon. Schon wieder Tierspunkt. Okay. Echt? Drei Meter weiter. Ja, geil. Okay. <lacht> Und schon wieder ein e von nix. Und? Ja, ich Haus Haus zwei Oder drei. Ja, ist mir zu wurscht. Ja, okay, dann kann ich weghauen. Mhm. Hey, da liegt, Alter, du hast den Dier liegen lassen. Okay. okay. Läuft bei dir. <lacht> hast du das jetzt gesehen? Was wir alles weg? Für, die, für das bist du da. Ja, ich habe Kabel. Ich habe Wasser von Kohle. Ja, ja. Ja, die, ja, die Eisenbrust brauchst du nicht, so für Eisenschwerte brauchst, D nicht. So für brauchst ja, nicht. du Ja, ich Spitzhacken, brauchst du auch. Ja, sonst craftest du die eh wieder neu wegen 3 Eisen. Ich ah, hab die Schlupfe gefunden. Ja, nice. bin da, Du hast eine verzauberte Axt und benutzt eine Holzaxt? Wo also ist Ah, Star-Axt. Und du hast eine eisen -Axt. Wo benutzt ihr Star-Axt? Das ist das vierte, oder? Das ist eine star oder? Ja. Yeah. Und du hast da eine eisen -Axt. Hab ich? Verzauberte. Ah, ja, schon. <lacht> Und einen Puls brauchst du dann. Ja. Also, ich hab einmal einen mur Ja, die brauchen wir, sonst brauchen wir eh nix. Ja, ja, gut. Und gut, ja. Auch, ja, braucht, aber ich Fackern mit. ich noch nie so viele Emeralds gesehen, wie... Nein, gell. Nicht weggefahren. Da Oh, die Höhle. Ich noch mehr Emerald. Ja, das hab ich gesagt. Das ist Aber man findet immer noch 1 Spotter. Ja. Oh, rüber. Ist mir eigentlich egal. Ja was, da findet ihr höchstens eh noch Gold auf der Höhe Emerald. Ja, na ja. Die kann können ja nicht nur auf, auf der Earth sein. Ja, wahrscheinlich das so. Ja, wahrscheinlich schon, ja, stimmt. Ja, ich bleibe auf der Earth, oder? Was machen ich da? Er braucht schon gut das findet man auf der Earth genug. Also, ja. Guck, ob ich die die in die eine Richtung schon, ja. Jetzt kommt du das weiter Ja, da haben wir einen Leben verloren, Leute. Das ist... Und, Und da hat er es gesagt, da hat er es gemacht. Du verschweißt das, Mann. Ich hab's so. von einem Leben gekriegt, nicht von einem Halm, Leute. Ja, ja, ja. Licht ist sag mal, geil. Ja, ja. ja, solange du da nicht fliegst. Ja, soll ich nachschnappen. Ich schaffe auch so. Ja, man... man vertraut einfach der... Sag ich Gedanklich im Gedanklichen ich war wirklich höher. Wie immer. Heißt du so... nebeliges aus Grund? In den Höhlen? Düstere Stimme. Ja, geschaut ganz dir aus. Sind da mal wieder die aus, bitte. Es wird schon wieder Zeit. Ja, wie viele Diamanten haben wir jetzt eigentlich schon? Ja, ich 22. 22? Ich crafte immer von dir, Rüstung. Weißt du? Ja, Philipp, ich schau jetzt so shade aus, ich sag dir das. Ja, ja das das macht Ding gut. besser. Aber nein, dann ist stock dunkel, ich bin den scheiß Bug. <lacht> nein. Ja, da leide ich wohl mit... Gamma. Ja, Gamma 10 dran, und hast du keine Dunkelheit mehr. Aber es funktioniert bei mir leider nicht. So. Cool. Guck ich, was machst du eigentlich? Heute? Oh, ich bin Lava. Schau. Okay. Ja gut, Äpfel werden auch mal was lässiges, gell? Achst du, ich so, die die ganze nächste Folge gefeilt. <lacht> Amorad. Ja, ich Aber gesehen. Oh, der Sieg hat leider nichts. Dieser Windy. Der die... kann keine Fakten machen. So was? sticks. was? Das ist ja Kokohol, das war. Ja, sag' ja. Hab' ich schon vor 5 Minuten gesagt. Du hast das ganze Holz hm. versammelt. Du hast das ganze Holz immer abgebaut. Mhm. Ich, ich hab nie Holz gehabt. Sorry, ich hab's auch nur für Nummer 14. Ich dachte, du hast das ganze Holz. Ich baue mich gleich durch auf die Leute und dann gehe ich Holz fangen. Ja, wisst ihr. Ich bin bei der Schlucht ganz so vorgerannt. Äh, immer, was ist denn? Ich Schuhe, Craft. Ja, Schuhe ist aber nicht das Beste, ja. Ich brauch sowieso für die, also irgendwann muss ich sowieso machen. Wo ist ganz vorne bei dir? Ganz vorne. Ja, ganz vorne. Ja, ganz schnell. Ja, ich bin ganz richtig. Ja, ich habe die Lava-Leiste offen lassen. Jetzt Licht. Licht. Nein, ist eine gute Idee. Das mache ich auch nochmal. Ja, ja, ich weiß. hast beim Profi auch schon gesagt hat. Die mit dem Inodal-Lernrahmen, das habe ich ja ganz verstanden. Jetzt hat er Kuch die ganzen Workbenchers Warum schmeißt du den Boden? Oh, das ja, ich nicht nicht, was du da. ja, ich mach Ja, ich mir jetzt schon mal ein bisschen Rüstung, okay? Brauchst du einen Table? Ja, ich auch so. Du wir gleich verzaubern? Ja, gell? Okay. Ja sicher, Protection 1 sind wir, aber nur Protection 1 Nur Protection oder Brot 2, wenn es geht. Ja, kann man machen, muss man auch nicht. Ah, ja. Schwerter machen? oh ja. aus also, du gehst auf Iron-Schwert, wie es früher machen, weil das hat Fire-Aspekt. Ja, sieg schon. Fire-Aspekt 1, 2 und Schärfe 3, Iron-Schwert ist saugut. Aber ich sag gesagt, zur Zeit kennt man eigentlich beide mit Iron-Schwert, ah mit... Dier. Schwert Tier Schwert ja, Alex, bitte lehren wir mir Inventar aus, statt dass wir zusammen das ganze da aufklammelt hat einmal. Ja, weißt du, da ist halt in zwei Sekunden wieder vor. Ja, die ganzen epic cacks das ich ja keine Sau. Achso, jetzt ja, weißt du, okay. Mhm. Ja, was brauche ich nicht jetzt, Ja, Spitzhacken. So viel cool, ich brauche ich nicht mehr. So viel coole Spitzhacken gemacht. Mein, ich mein eh hin, dann brauche ich wieder alles Ja, ey. Ja, du tust alles, ob ich es nicht brauche. Ich muss gleich mit euch. <lacht> da unten liegt verzauerte Spitzhacken, oder was ist denn das für Wow? <lacht> ja, Alex, wo ist Verzauberungstisch jetzt? Den brauchst du auch noch? Ja, ich verzauber's gleich. Ja, ja, mach zwei schärfe Anschwerter, bitte. Mach mal. ab. Irgendwas im Wasser. Protection. Protection. Scheiß Ding da. Legst du um dreimal rein, ich kriegst Protection 1, ah, alles so ist gut. Was hast du richtig gemacht da? Protection 1, ist immer geil. Ja, manche stehen halt auf Aqua-Rennen oder auf... Yeah. ...Feaderfall. ...Feaderfall, aber wir hupfen nirgends oben. Wir so rennen nicht im Wasser. Hat er gesagt. Es ist früher Fisch da. Oh, zu Ich war gar keiner. Noch ja, eigentlich passiert jetzt noch was cooles in der Folge. Ja, so ist da ein, Fisch, ah, ein ja, Hast du schon ein schwert oder? Nein. Hast du den Zauberungsdisch mitgenommen? Jo. <lacht> du mit auf dem Welten Ja, macht man das Alter. Da irgendwo war ja ein Ding. Ja, was soll wir großartig machen? Ähm, um, wir fast vor dir. Ja, ein paar Tiers noch, ein, zwei Spots noch. Ja, Und dann, dann haben da? wir es schon geschafft. Ja. Ja, dann brauchst du nur mal Verzauern gell? und Bücher sammeln. Wir sind ja erst in der vierten Folge, das ist ja praktisch. Das ist immer. Weil wir sind beide fast schon voll dir, das ist im ja intim ja, noch und so Diamanten. Für Schuhe. Ja. Da Argsfeld, noch die Hosen und Holm. Das ist ja noch gar kein Diamanten-Gesund. Hey, da muss ja irgendwo die Wasserhöhle sein. Ja, wahrscheinlich weiter oben. Das gibt ja nicht. Aber wir wohnen ja auf Alfglei. Ja, ich weiß nicht, aber eine Höhle. Die Youngest. Höhle ist nicht so schlecht. Die Höhle kommt schon durch, aber. <lacht> das heißt, man Lava für Wasser. Ja, ja. Ah, für Helligkeit. Ja. Hey guck, das sind. Cobblestone-Blöcke. Ich weiß, war der Kuppi da schon. Aber so Lava nicht. ist da keine, oder? Ich bringe da Lava. Da ist überall Cobblestone, da war Fix schon irgendwer. Nicht wir, hundertprozentig nicht wir. Geh weg. Wahrscheinlich nicht nach. Ne? Weil da war ein Kabelweg durch aufgebaut. Ja, dann ist es schon was glutet. Okay. Ja, dann ist er was es glutet, einfach, einfach zubauen, weitergemacht. Ja. Ich ja. hab nichts gesehen. <lacht> ich hab sogar professionell mit Dorrit zugemacht. Ich muss da mal kurz vorbei. Ja, geht jetzt nicht weiter. Tun, musst du musst Ja, wegen der Verzauberung, weil ich mich Was? Wegen Verzauberungen werden wir noch eine Helle ja? Ja, sicher. Ja, aber Verzaubern halt mit Büchern auch geil, gell? Aber wir haben ja, aber Helle verzaubern Level. Ja, sicher. Aber Bücher wären cool. Ja, und Dias, was der, wenn du umso mehr Dias Schwerter machen kannst, umso höher ist Schärfe Level haben wir. Außer mit Büchern? Ja, mit Büchern. Außer mit Büchern? Ja, Bücher oder Dias? Ja, was ist besser? Ja, wenn wir, wenn wir Sauber zu finden, ist es kein Problem. Ja. Da bauen wir dann nur mal in der Hölle ähm, Level <lacht> Farmen. Axi verschwendet fast unser letztes Holz, gell? Wie viel Rost noch? 10 Blanks. Axi hat gar kein Holz mehr. Axi, wo baust du denn schon wieder? Ja, links vorbei. Da war Grabber mit sich geschert ab. Ich mach nächstes Mal ein paar Fackeln. Danke sehr. Gleich sind wir da wieder voll das ja, aber es ist ja eben wieder Nein, so. Wir also müssen ein paar Fallen bauen, wenn wir sonst nichts in wir Höhle ankommen. Nein, also, so war. Fallen müssen ja saugein sein, weil wir mit einer Falle nur ein killen oder so. Fallen machen wäre schon geil, muss ich zugeben. <lacht> ist <nichts> <lacht> <lacht> <lacht> hey, gemeint, ich hab sonst nichts Das der Höhle. der Stevie nicht machen, aber ich würde jetzt nicht so viel spoilern. Na, na. Ich sage ja nicht, wenn ich jetzt die ganzen Fallen Ideen erzähle, dann. <lacht> <lacht> Sind die alle schon vorbereitet, das kann ich nicht machen. Oh, ja, gut, ich stimmt. Was dummst du gerade die ganze Zeit? Ja, es ist unweiter draußen. <lacht> Aber ordentlich ist. Also. Mhm. Gut gefunden. Ey, einmal Gears noch wäre ziemlich fresh. Bevor mein Spitzhacke hin ist. Die gibt da bald Geister. Jetzt also, bin ich schon gut, wieder froh, okay. das gibt ja nicht. Oder? Ja, jetzt kommst du vielleicht ein bisschen her zu mir. Warum denn? Du was, mitmach, du, was mitmach, du was mitmachst, nur oh, du okay. was so wenn du was Aber, äh. Was denn das gelesen? <lacht> ja, er meint mit Coverstone zu machen, ist so unprofessionell. Ja, dann komm ich zu dir und mach mit DoorWide -right bei DoorWide -right zu. Ja, wenn er jetzt noch sagt, dass es unprofessionell ist, Leute. <lacht> Minecraft verstecken, Lara. <lacht> Ey, da drin findet uns wirklich keiner. Alles klar. Ja. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.